Herzlich willkommen bei der neuesten Folge von Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Ich bin Thorsten Trautmann und heute haben wir ein weiteres wunderschönes Gedicht für Sie ausgewählt. Lesen Sie jetzt das Gedicht Depressionen von Thorsten Trautmann. Depression Ein schweres Joch, das unser Denken und Fühlen blockiert. Es raubt uns die Freude am Leben und lässt uns hilflos und allein stehen. Die Gedanken kreisen unablässig und lassen uns keine Ruhe finden. Eine dunkle Wolke legt sich über uns und lässt uns das Licht nicht mehr sehen. Doch auch, wenn es manchmal scheint, als würde es nie wieder besser werden, gibt es immer einen Weg zurück ins Licht und eine Chance auf Heilung und Erleben. Denn du bist nicht allein auf diesem Weg. Es gibt Menschen, die dich verstehen, die dir helfen, die Dunkelheit zu überwinden und dich auf dem Weg zurück ins Leben begleiten. So gib nicht auf, kämpfe gegen die Dunkelheit und lass dich von der Hoffnung leiten denn am Ende wirst du erkennen, dass du stärker bist, als du je gedacht hast. Vielen Dank für dieses inspirierende Gedicht. Und das war es für diese Woche von Poetry Cop. Wir hoffen, dass Sie das Gedicht genauso genossen haben wie wir. Wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Gedicht. Bis dahin bleiben Sie inspiriert und kreativ. Okay, okay, okay. Ähm, wer sich jetzt wundert, was das für eine ungewöhnliche Folge war, der hat recht. Die gesamte Folge inklusive des Gedichtes war von ChatGPT, also von einer künstlichen Intelligenz erstellt. Ich finde das Ergebnis bemerkenswert, mache mir aber über meine Zukunft als Dichter und Podcaster keine Sorgen. Zumindest nicht in den nächsten Jahren. Ähm... Nichtsdestotrotz, das Gedicht selber, von der Tatsache, dass es sich nicht reimt, ähm, abgesehen, äh, finde ich gar nicht so schlecht. Äh, es beschreibt äh, so die Gedankengänge innerhalb einer Depression ganz gut. Ähm, aber es ist, äh, wie es wahrscheinlich auch einigen aufgefallen sein wird, äh, überhaupt nicht mein Stil. Ja, ähm, ich hoffe, äh, dieses kleine Experiment hat euch trotzdem gefallen und ähm, wünsche mir natürlich, dass ihr in der kommenden Woche dann wieder dabei seid, ähm, wenn ich mit einer wirklich komplett auf meinen Mist gewachsenen Folge ähm, erscheine. Und zwar mit Poetry Cop, ein Gedicht,